Obwohl die Wahrscheinlichkeit, an einer Massenerschießung beteiligt zu sein, relativ gering ist, haben öffentliche Schießereien in den letzten Jahren drastisch zugenommen, ein, in einem Moment der Krise kann es leicht sein, sich verängstigt, überwältigt und verwirrt zu fühlen, zu wissen, wie man in einer solchen Situation angemessen reagiert, 2. Ihre Überlebenschancen und die anderer erhöhen, sollten sie sich jemals in Gefahr befinden. Methode 1 Methode 1 von 5, Beurteilung der Lage gilt die so wie der Public Shooting Steck 1 1 Bleiben Sie ruhig. Es ist normal, in einem Notfall wie einer öffentlichen Schießerei in Panik zu geraten, aber Panik führt dazu, dass Menschen eher emotional als nachdenklich reagieren. 3. Es mag unmöglich erscheinen, in einem Notfall ruhig zu bleiben, aber es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst, um besonnen zu bleiben. Konzentriere dich auf deinen Atem. Zählen sie dein Einatmen bis drei, halten sie den Atem bis drei an und atmen sie dann bis drei aus, 4, du kannst, und solltest, dies tun, während du dich in Sicherheit bewegst, aber die Kontrolle deines Atems kann dir helfen nicht zu hyperventilieren oder voreilige Entscheidungen zu treffen. Bildtitel A Public Shooting -Statt 2 22 andere Warnen. Sobald sie erkennen, dass es eine aktive Schützensituation gibt, sollten sie andere in der Welt warnen. Einige Leute haben vielleicht nicht bemerkt, dass sich ein Vorfall entwickelt hat, während andere vor Angst erstarrt sind. Kündigen sie allen anderen um sie herum an? Dass sie glauben, dass es eine aktive Schützensituation gibt und dass jeder aussteigen oder sich verstecken muss. In Werbung Image Title So wie The a public Shooting 33 kenne den Plan. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie einen Plan haben, was im Notfall zu tun ist. Training und Vorbereitung können Ihnen helfen, sich in Sicherheit zu bringen. Aber denken Sie daran, immer einen Bäckerplan zu haben. Wenn Sie Ihren primären Plan nicht befolgen können, prüfen Sie, ob Sie Ihren Bäckerplan befolgen können oder nicht. 6. image So sowie WA Public Shooting Statt 44 bereiten Sie sich auf den Lauf vor. Viele Menschen frieren im Notfall ein. Wenn ein Schütze aktiv ist, verspüren Sie möglicherweise den Drang, zu bleiben und sich zu verstecken. Experten raten jedoch, dass Verstecken nur eine Option sein sollte, wenn sie nicht sicher entkommen können. 7. Wenn sie einen Fluchtweg kennen, der sie in sicherer Entfernung vom Schützen hält, widerstehen sie dem Drang, erstarren zu müssen und zwingen sie sich zum Laufen, solange sie dies sicher tun können. Werbung Methode 2 Methode 2 von 5 Laufen in Sicherheit Image-Teaklet so wie WA public shooting 5 ein, visualisieren Sie Ihre Bewegungen. Es ist wichtig, Ihren Fluchtweg zu planen und sich Ihrer Umgebung bewusst zu sein. Wenn es entlang der Route mögliche Positionen gibt, an denen der Schütze Sie oder andere möglicherweise überfallen könnte, erkennen Sie dies und sehen Sie voraus, wie Sie in diesem Fall reagieren würden. Ach, die meisten Schützen zielen auf beliebige Ziele. Je schwerer sie zu sehen und zu treffen sind, desto sicherer sind sie. Versuchen Sie also, vernünftig zu sein und vermeiden Sie es, in die Sichtlinie des Schützen zu geraten, Nein, wenn Sie sich in der Nähe des Schützen befinden. Versuchen Sie, einen Fluchtweg zu finden, der Ihnen sowohl Tarnung, um nicht in Sichtweite beschützen zu bleiben, als auch Deckung, um sich vor Kugeln zu schützen, bietet. 10. image so wie shooting stück 2 raus wenn du kannst. Wenn ein aktiver Schütze in ihrer Nähe ist, ist es trotz Angst wichtig in Bewegung zu bleiben und sich so weit wie möglich von der Situation und dem Schützen zu entfernen. Bleiben Sie nicht in der Nähe, um zuzusehen oder herauszufinden, was vor sich geht, sondern halten Sie möglichst viel Abstand zwischen sich und dem Schützen. Dies es den Schützen, auf sich zu schießen, und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zufällig beschossen werden, 11. Beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn der Schütze sie nicht bemerkt hat, wenn sie sich in einer Menschenmenge verlaufen haben oder wenn die Schüsse aus der Ferne hören, aber den Schützen noch nicht gesehen haben. Wenn sie anderen helfen können, ohne sich selbst zu gefährden, versuchen sie es. Versuche zu fliehen, auch wenn andere darauf bestehen, zu bleiben. Ermutigen sie die anderen Menschen, an denen sie vorbeikommen mit ihnen zu gehen, 13, wenn andere jedoch unsicher sind, ob sie laufen sollen, warte nicht darauf, dass sie sich entscheiden, es ist wichtig, dass sie in erster Linie aussteigen. 14, Initiativlied so wie wir Statt 7 3, Lass deine Sachen. Denken Sie daran, dass Ihr Leben wichtig ist, nicht Ihr Telefon hier. oder andere Gegenstände. Verzögere deine Flucht nicht, indem du versuchst, materielle Gegenstände nicht. zu stehlen, und wenn du jemanden siehst, der versucht, seine Sachen zu packen, sag ihm, dass er seine materiellen Besitztümer zurücklassen soll. 15. Image Titel der Public Shooting Steck 84 verwenden Sie jeden Ausgang, den Sie können. Nehmen Sie jeden möglichen Ausgang, um zu entkommen, einschließlich Notausgängen und Notfenstern. Die meisten Restaurants, Kinos und anderen öffentlichen Orte haben Türen und Ausgänge, die für das Personal bestimmt sind, zum Beispiel in Lagerräumen und Küchen, also suchen und nutzen sie diese, wenn möglich, 16. image wie sowie a Public Shooting Städt 95 Notdienste anrufen. Sobald sie aus der Situation entfernt sind und einen sicheren Ausgang gefunden haben, Rufen Sie 911 an oder suchen Sie jemanden mit einem Telefon, um den Anruf zu tätigen. 17. Bleiben Sie so weit wie möglich vom Gebäude entfernt. Wenn Sie draußen sind, verhindern Sie, dass Passanten und andere in die Situation eindringen. Machen Sie Personen außerhalb des Gebäudes darauf aufmerksam, was im Inneren passiert, und raten Sie ihnen, sich ebenfalls so weit wie möglich fernzuhalten. Werbung Methode 3 Methode 3 von 5? Sich vor einem Schützen-Verstecken-Image-Titlet so wie VA public shooting Steck 10 1 finden Sie ein Versteck. Wählen Sie eine Stelle, die sich außerhalb des Sichtfelds des Schützen befindet und Schutz bietet, wenn Schüsse in Ihre Richtung abgefeuert werden. Im Idealfall sollte Ihr Versteck Sie nicht einschließen und Sie zu einer sitzenden Ente machen. Ein ideales Versteck sollte ausreichend Platz bieten, damit Sie sich bewegen und bei Bedarf entkommen können, 18, überlegen Sie schnell, wo Sie sich verstecken. Versuchen Sie, sich so schnell wie möglich ein Versteck zu sichern. Wenn du keinen Raum mit abschließbarer Tür findest, um dich darin zu verstecken, versuche dich hinter etwas zu verstecken, das deinen Körper verbergen kann, wie einen Fotokopierer oder einen Aktenschrank. Image Titlet soll diese Public Shooting Steck 11 2 Schweigen. Schalten Sie das Licht aus, wenn es Licht gibt, und schweigen Sie. Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl den Klingelton als auch die Vibrationsfunktion Ihres Telefons ausschalten. 19. Widerstehe dem Drang zu husten oder zu niesen und versuche nicht, mit jemand anderem zu sprechen, der sich möglicherweise in deiner Nähe versteckt. Denken Sie daran, wenn Sie sich verstecken, ist das Letzte, was Sie wollen, dass der Schütze Sie bemerkt? 20. Rufen Sie nicht die Behörden an, auch wenn Sie versucht sein müssen, wenn Sie sich in einem beliebten Ort wie einem Restaurant oder einer Schule befinden, besteht die Möglichkeit, dass einige Personen entkommen sind oder die Schüsse gehört haben und die Strafverfolgungsbehörden alarmieren werden. Image oh so wie The A-Public Shooting Steck 3 blockiere das Perfekt. wenn sie sich in einem Raum befinden, Schließen Sie die Tür ab oder blockieren Sie sie mit etwas schweren wie einem Aktenstand oder einem Sofa. Machen Sie es dem Schützen so schwer wie möglich, den Raum zu betreten. 21. Wenn Sie es dem Schützen erschweren, in einen Raum zu gelangen, bleiben Sie sicher und gewinnen Zeit. Wenn Sie oder jemand anderes die Polizei gerufen hat, sollte diese innerhalb weniger Minuten reagieren. Auch nur 2 bis 3 Minuten sind in einer Notsituation eine beträchtliche Zeitspanne. 22, oh, Image-Title, so wie wir a Public Shooting Step 13 4 bleiben Sie niedrig und horizontal. Legen Sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden, die Arme nahe an ihren Kopf, ohne ihn zu bedecken. Diese Bauchlage schützt Ihre inneren Organe. Wenn der Schütze Sie in dieser Position trifft, kann er außerdem davon ausgehen, dass sie bereits tot sind. Tief am Boden zu liegen verringert auch die Wahrscheinlichkeit, von einer Streukugel getroffen zu werden. 23, halten sie sich an der Tür fern. Einige Schützen schießen einfach durch eine verschlossene Tür, anstatt zu versuchen, sie zu betreten oder aufzubrechen. Da Kugeln durch Türen gehen können, ist es am besten, sich von diesem Bereich fernzuhalten? Werbung Methode 4 Methode 4 von 5 Kampf gegen den Schützen Image Titelet zur A Public Shooting Stadt 14 1 Kämpfe als letztes Mittel Versuchen Sie nicht, den Schützen zu bekämpfen, wenn Sie sicher entkommen oder sich vor dem Angreifer verstecken können 24 Kämpfen sollte der letzte Ausweg sein, aber wenn du kämpfen musst, ist es wichtig, in den vollen Überlebensmodus zu wechseln. 25, oh, Image Titelet so wie VR Public Shooting Stack 15 2 finde Gegenstände, die du als Waffen verwenden kannst. Suchen sie alles, was sie verwenden können, um den Schützen zu treffen oder um Schaden zuzufügen? Oh, Beispiel einen Stuhl oder Feuerlöscher oder eine Kanne mit heißem Kaffee. Die meisten Leute werden keine bewaffneten Waffen zur Hand haben, also musst du improvisieren und das nutzen, was du um dich herum hast. 26. Du könntest das Objekt vor deinen Körper halten, um die Schüsse abzulenken, oder es auf den Schützen werfen. Als Messer kann eine Schere oder ein Brieföffner verwendet werden. Sogar ein Stift könnte als Waffe verwendet werden, zumal sie ihm mit dem Daumenrücken eine Hebelwirkung. to cover! Hey! to cover!